Ja, willkommen beim Kanzleramtsanschreien am Montag, die 34. Folge. Ja, ihr werdet sehen, das ist gar nicht das Kanzleramt. Ja, wo bin ich denn hier gelandet? Ja, wo bin ich denn hier gelandet? Ja, ja es ist London. Da hinten ist Westminster, den Big Ben kennt man. Und das ist auch gleichzeitig die Szene aus welchem Film? Wer erinnert sich? Wer erinnert sich? Genau, wie, wie Vendetta. Und äh, ja, wir haben die Masken manchmal auf. Äh, wir, äh, du hast die Masken gesehen, was sollst du tun? Das ist nämlich genau die Frage, äh, was können wir tun, was erwarten wir sonst, wenn ich vom Kanzleramt stehe, hinten von der Kanzlerin. Äh, Im Endeffekt erwarten wir Aufklärung äh, plus Maßnahmen, dass das Abhören der Bürger weniger wird. Von diesen Maßnahmen wurde bis dato noch nichts nach außen gedrungen, gelassen. Äh, jetzt müssen wir schon nach London fahren, um hier sozusagen für unsere eigene Privatsphäre zu kämpfen. Äh, ja, das ist doch eigentlich eine, eine, eine Freveltat. Ähm, ja, wenn wir ganz ehrlich sind, wir sind hier äh, auch wegen eines äh, Security-Konzerts. <lacht> und äh, ja, so, so sind sie, äh, die Security-Fans. Ähm, also, weiter kämpfen für den Weltfrieden. Ich wollte mich nur kurz melden und wie gesagt, veröffentlicht wird ja auch eh immer erst am... Ende nach der Liquid-Entscheidung. Und bis es da weit halt ist, dauert es noch 12,8 Millionen Jahre. Also, keep on fighting, keep on vivi-vindetting. Und äh, ja, am Ende werden wir sehen, wer den längeren Atem hat. Zack, bum. Ansonsten wird das alles ein Fluss voll Scheiß. Kämpfe.